Andrea Berg, Angst vor Karriere aus? Andrea Berg feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bühnenjubiläum. 1992 wurde die damalige Arzthelferin von einem Produzenten entdeckt. Mittlerweile kann die Sängerin eine eindrucksvolle Karriere vorweisen. Doch auch die Konkurrenz drängt auf den Schlagthron. Künstlerinnen wie Helene Fischer oder Vanessa Mai sind heute sehr erfolgreich. Angst, jetzt abgeschrieben zu werden, hat Berg allerdings nicht. Gegenüber der Bild-Zeitung erzählte sie, natürlich macht man sich Gedanken. Wie es ist, wenn die Karriere eines Tages vorbei wäre. Gerade die Bühne würde ich sicherlich vermissen. Aber ich würde in kein tiefes Loch stürzen. Kürzlich hat Andrea Berg verraten, welches ihrer zahlreichen Kostüme aus den letzten 25 Jahren sie lieber im Schrank gelassen hätte.